Ganz ein wichtiger Punkt. Du selber bist dein grösster Find beim Aktienaligen. Und zwar, weil du ein Mensch bist. Und Menschen sind von Gefühlen gesteuert. Und Gefühle sind dann gut, wenn eine, Zeitung, wenn eine Firma gut in der Zeitung aussieht. Also, also respektive wenn, wenn du Gutes von deinen Freunden hörst. Das, ist auch, das sind aber auch die Firmen, die alle anderen gut finden. Und das sind tendenziell die, teureren Firmen. Aus diesem Sinne Sinn lohnt es eigentlich, dich nicht so leiten zu lassen vom, von der Reputation und vom Eindruck von dieser Firma, die du hast, sondern mehr leiten zu lassen, einerseits von grundsätzlichen Überlegungen von der Diversifikation, dass du überall ja. dabei sein willst, ja. aber, und da kommt jetzt Obermatisch spiel man kann auch einfach die, nur die Finanzfakten analysieren. Und, und ich sage, ich lasse mich bis zu einem gewissen Grad nur von den Finanzfakten leiten. Weil da hat es keine Emotionen drin.